Hello, hello, hallo, ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich, wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem wann auch immer du das Video hier anschaust. Wir sind hier mit voller Power heute vor der Kamera aus Dubai, yeah, yeah. Hier mit Riesenrad im Hintergrund, in einer ganz tollen Kulisse, ist allerallererste allererste Mal hier in Dubai als, als Family zusammen, Ganz großartige Dinge entstehen hier. Wir wissen manchmal gar nicht, wie uns geschieht, was so die letzte Zeit hier alles so ins Rollen gekommen ist. Und so ist auch irgendwann der Martin uns begegnet, der ähm, ja uns auch begleitet hier unser Business zu gründen und ganz große Dinge entstehen zu lassen. Und mein Schatz hier Markus und Madeleine kennt ihr vielleicht schon. Wenn nicht, die beiden können auch gerne gleich mal noch zu sich selbst ein bisschen was sagen. Aber ich würde jetzt erst mal gerne zu dir, Martin, abgeben. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du in unser Leben gekommen? Ich glaube über eine Facebook-Ad. Ganz sporadisch. Stellenanzeige. Ich, äh, ich bin der Martin. Martin Reh. Unternehmer seit über 30 Jahren in Deutschland, aber auch seit etlichen Jahren international. Und ich, ich habe so meine Mission gefunden. Ich möchte gerne andere Unternehmer, andere Selbstständige, Menschen, die wirklich was leisten und bewegen und verändern, dabei unterstützen, begleiten, zu einem Leben zu in noch mehr freiheit persönlicher freiheit aber natürlich auch finanzieller freiheit und zur finanzen gehören steuern und und und damit wir einfach gemeinsam noch so viel mehr schaffen können ja und und nicht uns von einem system einengen und glaubenssätzen hinterherlaufend, ja glaubend agieren ja und eigentlich nur funktionieren wir sind so viel mehr ja, in dem, was wir, was ihr macht, Und ihr, also ihr seid, ich bin <lacht> selten sprachlos, aber mit der Truppe hier... <lacht> ihr Lieben, danke, danke Martin. Ja, danke. Das ist ja auch immer das, was ich, was ich hier so weitergebe. Den Seelenplan zu entdecken, die wahre Mission zu erkennen, warum du hier bist, den Seelenberuf daraus zu kreieren, also wirklich dem Ruf der Seele zu folgen, Seelenfreude, Geld zu empfangen und ja, du darfst da erstmal vorgehen und du siehst jetzt ja auch hier mal, was da alles möglich ist, wenn du vorgehst erstmal. Und da würde ich jetzt auch gerne mal äh, Markus <lacht> noch zu Wort kommen lassen und, und Madeleine, so aus eurer Sicht, ähm, wie das für euch ist, jetzt wirklich mal hier als Familienunternehmen aufzutreten. <lacht> ja, ähm, wie, schon, wie schon erwähnt. Ähm eigentlich war unser Sohn der Impuls für die ganze Geschichte, der jetzt hier mit dabei ist, um ihn auch mit ins Boot mitzunehmen. Er hat gesagt, wenn ich mein Abi in der Tasche habe, dann schnappe ich mir den Rucksack und bin auf der Welt unterwegs. Und da hat die MGatt gesagt, interessant, aber ich werde hier nicht warten, <lacht> bis er irgendwann wieder hier auftaucht im Saarland. Wir kommen ja ursprünglich aus dem Saarland. Ich werde dann auch auf der Welt unterwegs sein. Das war so mit der, der Initiator der ganzen Geschichte. Und ähm, Ermgard hatte dann einfach auch die Vision, natürlich auch den Mut, das Ganze zu starten. Und ähm, dafür bin ich ihr auch sehr, sehr dankbar. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte den Mut damals nicht mehr gehabt, aufgrund einer, einer Selbständigkeit im Vorfeld, und sie ist den Weg einfach nochmal gegangen, sie hatte den Mut und ähm, ich kann nur so viel dazu sagen. Ich hatte ein großes Geschenk, 15 Jahre lang meinen Traumberuf äh, zu leben, musikalisch weltweit unterwegs zu sein und da war mir klar, als ich, als ich das bei ihr gespürt habe, das ist ihre Vision, das ist ihr Ding und da war mir sowas von glasklar, das ist ihr Weg und da kann nichts daran rütteln und da gibt es keine Sekunde daran zu überlegen, das ist der Weg. Und sie ist, sie ist vorgegangen und wir, wir haben sie natürlich zunächst mal beobachtet, ja, aber dann natürlich ähm, auch unterstützt, wo wir konnten und, ähm, und da, dadurch hat sich so viel verändert. Natürlich auch im Mind und ich denke auch für die Mathe zu sehen, was möglich ist. ja Und da gebe ich gerne jetzt auch das Wort an. <lacht> ja, aus meiner äh, Tochterperspektive kann ich nur immer wieder sagen, wie dankbar ich bin, dass du vorgegangen bist. Und äh, klar, so als du angefangen hast, und komplett angefangen hast, das habe ich ja noch gar nicht so, so wahrgenommen, ne? Dann kam ja 2016 der erste Kongress und so. Das, ja, Wie du sagst, haben wir dann erstmal beobachtet. Da waren wir noch nicht so involviert. Aber jetzt aus, aus meiner Sicht, jetzt so zurückblickend, dass du da den Mut hättest, da auch die Ängste beiseite zu lassen, beziehungsweise einfach durchzugehen und zu sagen, ich mache das jetzt, weil anders geht es nicht mehr weiter. Und dass du uns das dann auch mitgegeben hast, also uns Kindern. Äh, einfach nur großartig, bin ich unfassbar dankbar dafür und ich meine letztendlich sitzen wir jetzt hier und nehmen wir in unserem ja. 4000 Seelendorf im in, in Saarland, was ja nicht nichts dagegen spricht, nur ich meine, ist ein bisschen anderer Lifestyle. Ja. Ja. Und grundsätzlich auch zu wissen, wir können jederzeit wohin fliegen, wo wir gerade wollen. Und vielleicht kannst du noch aus deiner Sicht auch so ein paar Sachen dazu sagen, weil Markus ja von der Vision gesprochen hat, die ich hatte, dass das ja in einem ist, weil es ja einfach in einem ist und wir uns einfach auch erlauben dürfen, das zu leben, wenn wir uns dann auch selbst aus dem Weg gehen, mal. Ja? Absolut. Also ich habe in über 30 Jahren verschiedenste Unternehmen aufgebaut und habe rückblickend eigentlich erst so richtig erkannt, dass ich mich häufig mit diesen Entscheidungen wieder eine Firma und wieder eine Firma eher in eine unfreie Situation ja. begeben habe ja. als in eine freie. Ja. Ähm, weil ich habe immer Freiheit angestrebt und Freiheit ist für mich der, der größte Wert neben Familie. Ja. Ja. Ja. Ähm, und erst als ich erkannt habe, dass ich es auch selber in der Hand habe, ja, das zu ändern, habe ich auch klare Entscheidungen getroffen und habe dann vor jetzt auch mittlerweile einigen Jahren, fünf Jahren ganz klar mit meiner Frau zusammen entschieden: Okay, wir machen uns jetzt mal komplett frei. Wir verkaufen alles Haus und Hof, habe ich immer so salopp formuliert. Auch wenn die Firmen vielleicht nicht die Multimillionen gebracht haben, egal. Wir haben gesagt, wir machen uns davon frei und gehen damit noch mehr in die Freiheit und es hat, haben sich dann Möglichkeiten ergeben, von denen du vorher gar nicht ja. ahnst, dass es die überhaupt ja. gibt. Genau, ganz, das genau. Ist ganz genau. Mut wird immer belohnt. Ja. Und da fällt mir noch ein wunderbarer Spruch ein, Aufgeber gewinne nie, Gewinner geben nie auf. Es geht immer ja. darum, weiterzugehen und yes. weiterzugehen und niemand von uns, einschließlich du und wenn wir jetzt noch mehr hier aus unserer Community dabei hätten, die den Weg gegangen sind, die wir ja auch schon begleiten durften, die du ja auch in deinem Bereich schon begleiten durftest, da wird ja niemand sagen, ich will wieder zurück in mein altes Leben, Hilfe! Kann ich mir jetzt eigentlich bei niemandem nicht vorstellen, ja? weil auch das ist vielleicht noch so ein Spruch, Stillstand ist der Beginn von Rückschritt. Yeah. Und bei vielen Unternehmern und Selbstständigen beobachte ich, dass sie ja, verharren in dem, was sie tun. Ja, das Geschäft, die Unternehmung, das Business, der Laden, der läuft, aber der läuft immer gleich, immer gleich, immer gleich, immer gleich. Und das ist wie ein Stillstand, ja, ja. So, nur genau. die Welt bewegt sich ja weiter. Das heißt, wenn du vermeintlich still stehst, <lacht> gehst du eigentlich zurück, weil die Welt bewegt sich weiter. Genau, das, ja? das ist sehr gut, das ist sehr gut, wunderbar. Ja. Ähm, genau. Und jetzt noch so ein bisschen aus meiner spirituellen mhm. Sicht. Naturgesetze, denen wir alle unterlegen sind, das klingt jetzt so ein bisschen bewertend beurteilend, aber mir fällt kein anderer Spruch Nein, ein. Das es geschieht Tag, so. alles nach Gesetz von Saat und Ernte mhm. und ähm, was wollte ich jetzt damit sagen, Naturgesetze, zart und ernte. Ach so, alles ist Wachstum, das was du gerade mhm. gesagt hast. Ein Baum, der aufhört zu wachsen, ist tot. Yeah. Und wir sind ja alle hierher gekommen, um zu wachsen. Wir sind wissbegierig. Wir wollten die Welt entdecken. Wir wollten Neues erfahren, bis das dann alles so ein bisschen über uns gestülpt wurde und man uns erzählt hat, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und was wäre, wenn du jetzt heute deine alten Leisten auch mal ablegst, um es mal daran anzuknüpfen und dir mal erlaubst, wirklich Neu zu denken, anders zu denken und die vielen Möglichkeiten zu öffnen, die auch für dich im universellen Feld definitiv schon da sind. Deine künsten Träume mal auszupacken, deine Visionen, also wirklich in dein, meinem Sprachjargon jetzt nochmal herauszufinden, was ist der wahre Sinn deines Daseins hier, deinen Seelenplan zu entdecken, deine Mission hier zu erkennen, deine Visionen wieder auszugraben, den Seelenberuf daraus zu kreieren und Seelenfreude Geld auch zu empfangen. Und du hörst jetzt von mir zum allerersten Mal, dass es hier irgendwo einen Link gibt, auf den du klicken kannst. Und da gibt es weitere Informationen auf einer Seite. Schau dir das mal in Ruhe an und folg deinem Herzen und nimm dann gerne Kontakt zu uns auf. In diesem Sinne, sonnige Grüße aus Dubai und bis ganz bald. Ciao, ciao. Bis Gute. Ciao. ciao.